Hallo und herzlich willkommen zum neuen Unicorn 2 Tutorial Video zum Marktplatz Otto Market von Marco Software. Schön, dass du zuschaust. In diesem Video möchte ich auf die Pflege der Produktdaten und somit speziell auf die Attribute für Otto Market eingehen, wie du diese anlegst, mit den richtigen Werten befüllst und Fehlerursachen vermeidest. Wie immer gibt es alle Informationen auch in schriftlicher Form unter uni2.it/ottoattribute. AutoMarket benötigt für die Produktdaten deiner Angebote Attribute. Alle Attribute für den Marktplatz AutoMarket sind verschiedenen Dateitypen zugeordnet. Diese stelle ich dir der Reihe nach vor. Selbstverständlich sind diese Dateitypen in der schriftlichen Dokumentation mit vielen Beispielen und Bildern übersichtlich aufgelistet. Ein wichtiger Hinweis, alle Attribute werden mit Werten gemäß den Anforderungen des Attributs befüllt. Ein String ist ein Freitext wie, das ist ein Text. Ein Char ist ein einzelner Buchstabe wie A, B, C, etc. Ein Boolean gibt einen true, (wahr) oder false, falsch Wert aus. Zum Beispiel, wenn die Frage gestellt wird, ob ein Artikel spülmaschinenfest ist, ist der Wert ja, true oder nein, false. Ein Integer ist eine Ganzzahl ohne Komma wie 1, 2 oder 3. Ein Float ist eine Kommazahl, wobei du als Trennzeichen kein Komma, sondern einen Punkt verwendest. Zum Beispiel 22.5 statt 22,5. Ein Date ist ein Datum ohne Uhrzeit wie 09.11.2020. Ein Date-Time ist ein Datum mit Uhrzeit wie 20:00. Eine URL ist eine Internetadresse wie uni2.it.automarket, 2it wo du alle unsere Dokumentationen zu Automarket findest. Widmen wir uns nun gemeinsam der Attributzuordnung. Du kannst Attribute in deiner jtl Wavi selbstverständlich mit der JTL-Ameise in deinen Artikeln pflegen. Ich zeige dir an dieser Stelle jedoch, wie du einem Artikel die Attribute manuell zuordnen kannst. In meinem Beispiel wollen wir einen Schwingschleifer der Marke Bosch auf Otto Market listen und haben daher zuvor unsere Shop-Kategorie mit der Portalkategorie Schwingschleifer verknüpft. Öffne einen Artikel in deiner JTL-Wawi per Doppelklick. Klicke oben in der Mitte auf den Reiter Attribute slash Merkmale. Klicke jetzt auf Attribut zuweisen tippe oben in der Suchleiste den Namen des Attributs, welches du zuweisen und pflegen möchtest. Wir beginnen mit dem Attribut Brand für die Marke des Geräts. Schon während du tippst, wird das Attribut abhängig von den getippten Buchstaben unten in der Auswahl angezeigt. Markiere das Attribut und klicke unten auf Weiter. Alternativ führst du einen Doppelklick auf das Attribut aus. Jetzt wählst du aus der Werteliste den Markennamen Bosch aus und klickst auf Speichern. Und schon hast du dieses Attribut erfolgreich angelegt. In diesem Artikel habe ich dir eine große Menge Fehler in den Attributwerten eingebaut, die ich mit dir zusammen bearbeite. Es handelt sich hier samt und sonders um die Pflichtattribute für Schwingschleifer, die wir miteinander betrachten. Zum Bearbeiten führst du entweder einen Doppelklick auf das Attribut aus oder markierst es elegant und klickst im Anschluss auf Attributwert ändern. Für das Attribut Brand wählst du ganz einfach den Markennamen aus dieser Liste aus. Für das Attribut Geschlecht, Zielgruppe und Grundfarbe steht dir ebenfalls ein Auswahlmenü zur Verfügung. Das war einfach. Für das Attribut Farbe verlangt AutoMarket ein Attribut mit dem Dateityp String, weist daher, dass der Wert aus einem Text bestehen muss. Rechts werden dir mögliche Werte angezeigt und du siehst den Hinweis, mehrere Werte erlaubt, nein. Also darf dein Wert explizit nur aus einem Wort bestehen, muss eine Farbe und darüber hinaus auch noch kleingeschrieben sein. Das Attribut Bullet Points besteht aus einem bis maximal fünf Charakteristika deines Artikels. Diese werden in der Artikelbeschreibung auf otto.de als unnummerierte Liste in der Artikelbeschreibung angezeigt. Es handelt sich wieder um den Dateityp String und du darfst hier einen Freitext eingeben. Allerdings darf jedes Bullet Point maximal aus 60 Zeichen bestehen, alles danach wird von Otto Market abgeschnitten. Die Bullet Points schreibst du direkt hintereinander und trennst sie durch ein Semikolon. In meinem Beispiel habe ich das absichtlich falsch gemacht und sie untereinander gesetzt. Dies korrigieren wir nun gemeinsam. Die Höhe ist ein Attribut mit dem Dateityp float. Du erinnerst dich? Ein float ist eine Kommazahl mit einem Punkt als Trennzeichen. Achte genauer auf die rechte Seite mit der Attributbeschreibung. Mehrere Werte sind nicht erlaubt. Wenn wie hier eine Maßeinheit, in diesem Fall Zentimeter, angegeben wird, muss diese zum einen nicht Bestandteil des Wertes sein. Wir löschen die Maßeinheit daher heraus und ersetzen das Komma durch einen Punkt. Genauso verfahren wir beim Attribut Länge. Als Fehler habe ich hier nicht nur die Maßeinheit in den Wert eingebaut, sondern darüber hinaus statt Zentimeter Millimeter angegeben. Lass uns auch dies korrigieren. Und welcher Fehler findest du bei der Breite? Richtig! Ich habe hier ein Komma und die Maßeinheit Millimeter angegeben, sowie den Wert auch in Millimetern ausgerechnet. Natürlich ist hier 25 korrekt und nicht 250. Das Gewicht ohne Akku wird in Kilogramm angegeben. Daher löschen wir die Maßeinheit und schreiben als Wert 1.25. Je nach Performance deines Servers kann es vorkommen, dass beim Import der Attribute während des Kategorienmapping deine neuen Attribute nicht für den Webshop Automarket aktiviert werden. Um dies zu kontrollieren, gehe wie folgt vor. Klicke in deiner jtl auf Artikel und dann auf den Unterpunkt Attribute. Suche auf der linken Seite die Attributgruppe Unicorn 2 Doppelpunkt Klicke jetzt auf das Plus-Symbol und entfalte die Attributgruppe. Wähle das Attribut mit einem Klick aus und kontrolliere auf der rechten Seite, ob der Haken für Unicorn 2 Doppelpunkt gesetzt ist. Falls nicht, aktiviere den Haken und klicke auf Speichern. Wenn du alle diese Hinweise beachtest, die Attributbeschreibungen sorgfältig liest, die richtigen Werte einträgst und vor allem alle Pflichtattribute pflegst, wirst du keine Schwierigkeiten beim Listen deiner Artikel auf Otto Market haben. Und nicht vergessen, Otto Market verlangt bei Artikeln, die auf dem Marktplatz noch unbekannt sind, mindestens die Pflege 95% aller für die jeweilige Kategorie geforderten Attribute. Solltest du zu diesem oder einem anderen Thema Fragen haben, kannst du dich jederzeit an uns wenden. Schreibe entweder eine E-Mail an support at softwarede oder frage uns über Facebook unter facebook.com slash marcossoftware. Unser gesamtes Team hilft dir gerne.